Dann erstmal herzlich willkommen bei dieser heutigen kleinen Presserundfahrt aus Anlass der Vorstellung des Programms unseres Bürgermeisterkandidaten Oberbürgermeisterkandidaten, Adam Wolf, der ja für die Piratenpartei auch im Rat der Stadt Hannover sitzt und in der Regionsversammlung und dort Dinge tut. Herr Wolf, Sie haben ganz tolle Plakate aufgehängt. Beispielsweise gibt es eins, da steht drauf, Wohnen für 55 den Quadratmeter. Das hat zu Irritationen geführt. Manche Leute meinten, damit wäre halt auch ihre Altersversorgung sozusagen in Gefahr, weil sie da noch nur 50 den Quadratmeter. Wie ist das eigentlich alles gemeint? Ja, erstmal äh, einen wundervollen Tag. Ihnen allen willkommen an Bord. Äh, standesgemäß es für uns Piraten sich gezielt auf dem Wasser. Unsere Programmvorstellung und Pressekonferenz. Ähm, ich werde gleich mal auf diese Frage eingehen, die ein bisschen tatsächlich so für Irritationen gesorgt hat in der letzten Zeit. Aber recht einfach zu erklären ist, 5,50 Euro der Quadratmeter sind bezogen auf geförderten Wohnraum. Analog der Stadt Wien, die äh, in der Größe circa doppelt bis ein bisschen mehr so groß wie Hannover ist und es geschafft hat durch äh, eigenes Bau, also von der Stadt selber, ähm, Quadratmeterpreise für geförderten Wohnraum von 5,50 Euro hinzukriegen. Und genau das äh, würde Hannover auch gut zu Gesicht stehen. Struktur haben wir. Wenn die Stadt selber investieren möchte und kann, was wir ja auch vorhaben, äh, dann ist das sehr leicht eigentlich hinzukriegen. Äh, Hannover hat eine Wohnbaugesellschaft, wie Sie alle wissen, das ist die Hannover Wohn. Die ist früher GWH. Und äh, das Kapital, das dieser Gesellschaft zur Verfügung steht, ist sehr niedrig, eigentlich viel zu niedrig, wie wir jetzt wissen. Das muss massiv aufgestockt werden und zwar ähm, mit Krediten, sage ich jetzt ganz bewusst. Wir müssen weg von der schwarzen Null, also diese äh, Ideologie, die uns in den letzten Jahren wirklich ins Kaputtsparen getrieben hat. Und, ähm, Schuld daran ist, dass wir auf allen Feldern einen Nachholbedarf haben. Das ist Schulgebäudesanierung, öffentliche Gebäude, Bauamt, äh, ganz, ganz viele Sachen, die da liegen geblieben sind. Wir müssen jetzt, wo die Zinsen fast Minuszinsen sind, wo man also fast noch Geld draufkriegt, wenn man Geld ausleiht, äh, investieren. Wir müssen Geld aufnehmen und äh, als Wohnbaugesellschaft, also in diesem Bereich, äh, dann die ehemalige GBH viel besser aufstellen, damit sie selber bauen, selber investieren kann und damit wir von der Stadt die Kontrolle haben über äh, die Preise bzw. die Konditionen von geförderten Wohnraum und dann sind diese 5,50 Euro auch hinzukriegen. Explizit ist das nicht bezogen auf Eigenheime und Altersversorgung. Also wenn jemand selber sich eine Wohnung kauft oder ein Haus und die Idee hat, die später zu vermieten äh, als Altersversorgung, weil uns ja bei der Rente heutzutage nichts mehr anderes übrig bleibt, ist das eine ganz andere Kiste. Es geht rein um geförderten Wohnraum für die Leute, die nicht viel Geld haben. Und die okay. zurzeit immer schwierigere Bedingungen. Danke für diese Klarstellung. Digitalisierung ist ja so ein typisches Piratenthema und äh, manche ihrer Plakate tragen dann auch den schönen Spruch: Digitales Rathaus statt Papierkrieg. Ich stand gestern in der Zeitung, beziehungsweise am Wochenende, dass, das, äh, dass der Gesamtpersonalrat äh, sich ja beispielsweise dagegen sperrt, Bauakten von einer Drittfirma digitalisieren zu lassen. Also da ist jedenfalls auch äh, Digitalisierung noch mit so gewisser Widerstand in der Verwaltung zu rechnen. Wie soll das Ganze dann vor sich gehen und was genau soll eigentlich alles digitalisiert werden? Also das Erste ist, äh, mein Führungsstil als Oberbürgermeister Landeshauptstadt wird sein, runde um Tische einzurichten mit allen Beteiligten. Und zwar nicht nur Verwaltung, Personalrat und Dezernenten, sondern mit externen Experten. Ich möchte Leute dabei haben, die es geschafft haben. Firmen, äh, also groß zum Teil äh, digital umzugestalten in den letzten fünf Jahren. Und da gibt es Leute, die können das, die haben da sehr viel Ahnung von und die will ich einbinden. So, nummer eins. Das zweite ist, wenn der Personalrat Schwierigkeiten damit hat, aus Ängsten, dass Stellen abgebaut werden für äh, also durch die Digitalisierung, wegen der Digitalisierung kann ich in die Ängste sehr einfach nehmen. Äh, auf der anderen Seite, also dazu zur, zur Digitalisierung vielleicht noch mehr in Details, aber was ich möchte ist, das Personal aufstocken. Wir haben in den letzten 10, 20 Jahren verschiedene Haushaltskonsolidierungskonzepte gehabt. Zurzeit sind wir bei HSK 9a, glaube ich. Die Konsolidierung muss ein Ende haben für die nächsten Jahre. Die Stadt hat insgesamt 2,1 Milliarden Euro Schulden. Das ist der Haushalt von einem Jahr. Das heißt, wir sind da um vieles besser dran als die meisten anderen Städte in Deutschland. Wir können es uns leisten, das Personal jetzt wieder aufzustocken und müssen das auch ganz dringend tun. Man sieht es. Äh, Geburtsurkunde. Es ging äh, durch die Presse in den letzten Tagen eine Nachricht, dass eine junge Dame ein Kind bekommen hat und seit drei Monaten auf eine Geburtsurkunde wartet. Bedeutet, sie kann sich nicht anmelden, sie kann das Kind nicht anmelden, sie bekommt kein Kinderbett, sie kann keine Sozialleistungen beantragen und ähnliches. Ähm, da müssen wir aufstocken und das geht nur mit Personal. Das geht auch nicht mit Digitalisierung viel schneller. Dann. So. Und das gleiche haben wir in allen anderen Bereichen. Bauakten zum Beispiel müssen digitalisiert werden, ob er da eine externe Firma jetzt beauftragt oder ob er selber einen Stab zusammenstellt. Wie gesagt, Stellen schafft, neue Stellen, statt welche zu streichen, ist eine ganz andere Frage. Sie bin eher dafür, einen eigenen Stab einzurichten, mit den Digitalisierungsbeauftragten der Stadt zusammen, die äh, diese Probleme angeht und tatsächlich jetzt äh, umstellt. Also auch, auch, auch einfache Abläufe. Ich habe immer das Beispiel, dass in Spanien seit 20 Jahren es möglich ist, über jeden Karten, äh, Sparkassenautomaten mit der einfachen Kassenkarte eine Meldebestätigung auszudrucken. Kosten null für den Bürger. Und dann kann man auch sehen, wie so einfache Abläufe schon mal für den Bürger Mehrwert darstellen. Und ich glaube, es ist eben klar, dass wir Digitalisierung für den Bürger haben müssen und nicht nur intern für die Verwaltung. Ja, Verwaltung ist eigentlich das Stichwort. Aktuell gibt es sechs Dezernate neben dem uh. des Oberbürgermeisters. Ich habe gehört, da planen Sie auch noch äh, eine ja, also die Situation, wie wir sie im Moment haben, ist absolut untragbar. Wir haben äh, Frau Rita mail die drei Dezernate zurzeit unter sich hat. Und jedes einzelne davon, Bildung, Personal, Feuerwehr, ist schon eine 24-Stunden-Aufgabe bei den begrenzten Stäben, die sie zur Verfügung hat. Das muss schnellstens getrennt werden. Wir brauchen wieder einzelne Dezernenten, die zuständig sind für diese wichtigen Bereiche, damit die Arbeit nicht liegen bleibt, so wie es zurzeit ist. Dazu kommt, dass... Äh, der Gute Bodemann, unser Baustadtrat, nächstes Jahr in Ruhestand geht, was glaube ich niemanden zurzeit sehr traurig macht und dann auch das Bauamt neu aufgestellt werden muss. Da bin ich ganz klar der Ansicht, dass wir jemanden brauchen von außen. Wir brauchen einen Quereinsteiger, der Ahnung hat von kommunalen Bauen, der modern ist, der weiß wie man eine Stadt ökologisch umgestaltet und der vor allen Dingen digital fit ist, der weiß wie man Bauakten so äh, digital umsetzt, dass man nicht mehr mit den kleinen Kahn durchs Haus fährt, wie es zurzeit noch der Fall ist, mit Papierakten, die dann verloren gehen und ähnliches, sondern der wirklich, also ein Bauamt ganz neu strukturiert und aufstellt. Dazu äh, habe ich noch den, äh, den Bereich Kultur. Und Sozial ist, der zurzeit in einem Topf ist. Das geht auch überhaupt nicht, weil der Sozialbereich immer wichtiger wird in Hannover, so wie überall anders auch. Also Frau Beckedorf kriegt ihren Sozialbereich und bleibt da drin. Aber Kultur wird neu, neu besetzt. Und wenn ich es kann, werde ich versuchen, meine Mitbewerberin, Frau Kaczmarek, anzusprechen und versuchen, sie in diesem Bereich zu bekommen, weil sie die absolute Fachfrau in der Stadt ist. Also die ist wirklich jemand, die Kulturmanagerin von Grund auf gelernt hat und das seit sehr vielen Jahren macht. Das wäre für mich eine Wunschstelle. Ob ich damit durchkomme, ist eine andere Kiste, aber nur mal so. Dazu kommt ein neues Dezernat und dieses Dezernat ist ein Dezernat fürs dritte Alter. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ein äh, neuer Dezernent, eine neue Dezernentin für Menschen, äh, die aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind. hat Hintergründe. Wir haben in den nächsten Jahren das Problem, dass ganz viele der geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer in den 60er Jahren in Ruhestand gehen. Das sind unglaublich viele Menschen und das sind Menschen, die sind fit. Das sind also keine Rentner, die dann tatsächlich pflegebedürftig sind, längst nicht, sondern wir müssen Angebote schaffen. Angebote in, in, im sozialen Bereich, in, in Verbindungen mit Reisen, vor allen Dingen lebenslanges Lernen im Bildungsbereich. Da will ich die Volkshochschule trimmen, einen eigenen Bereich in der Volkshochschule für das dritte Alter schaffen. Wir müssen Angebote machen. Wir müssen die Leute einbinden. Wir brauchen das Wissen dieser Menschen. Sie haben vielleicht gesehen meine Plakate, die ich gemacht habe. Da eins davon äh, sagt aus: Wissen, Erfahrung nutzen statt ausgrenzen oder abschieben. Wir brauchen diese Menschen. Wir haben zurzeit so einen eklatanten Fachkräftemangel, dass wir zumindest Menschen, die ihr ganzes Leben in bestimmten Bereichen verbracht haben, wirklich Fachleute sind, wieder einbinden können. Nicht wieder in den Arbeitsprozess, aber zumindest in beratenden Funktionen. Das heißt. Ähm, diese Menschen sind wert, die sind für uns ein ganz, ganz äh, ein großer Schatz, den wir haben und den wir auch nutzen können und müssen, wenn sie das denn wünschen. Also heute ein 65-Jähriger, 67-Jähriger Mensch ist, ist niemand, der sich auf die faule Haut setzt und mit dem Stock vor der Tür sitzt, wie es vielleicht mal irgendwie ideell früher war, sondern das sind Menschen, die sind aktiv Die wollen noch was beitragen zur Gesellschaft. Und das, dieses Wissen und diese, diese Fähigkeiten müssen wir unbedingt nutzen. Ich finde das ganz, ganz wichtig und auch in jedem anderen Bereich. Deswegen ein eigenes Dezernat fürs dritte Alter, wie immer man das auch nennen will. Der Seniorenbeirat muss aufgewertet werden, den brauchen wir dazu, damit wir das strukturieren können. Und ich glaube, dass wir damit auch so für die nächsten Jahre dann gerüstet sind. Nun ja. ist momentan ein alles beherrschendes Thema, das Thema Klimaschutz. Und nahezu jeder Kandidat, die Kandidatin hat dazu Aussagen gemacht, die ähm, alle erstmal ganz gut liegen. Warum sollte man jetzt ausgerechnet beim Thema Klimaschutz? Ja, ich würde sagen, da können Sie mich an den Taten messen und nicht äh, an meinen Aussagen. Wir haben, ich als, als Regionsabgeordneter, habe äh, in der Region einen Klimaschutzantrag eingebracht, der den Klimanotstand, nicht wörtlich, aber äh, erklärt für die Region Hannover. Den haben wir gerade letzte Woche äh, interfraktionell mit allen anderen Fraktionen außer dem ganz Rechten unterschrieben. Und zwar einschließlich KOKO, den Grünen und den anderen. So. Da habe ich gekämpft fünf Monate noch. Da sind Punkte drin, die sehr, sehr wichtig sind. Aber in erster Linie und was eigentlich die Ur die, der ursprüngliche Grund war, das zu tun, war, dass alle Drucksachen ab jetzt erstmal ähm, vor Ausführung abgeklopft werden auf den ökonomischen Nutzen und den ökologischen parallel. Weil früher haben wir ja nur die Finanzen praktisch äh, abgeklärt. Was kostet das oder was bringt das? <lacht> Ab jetzt wird das natürlich auch da sein, aber parallel mit der gleichen Wichtigkeit werden ökologische Folgen abgeschätzt. Da gibt es jetzt neue Kästchen im Antrag, da steht dann, äh, hat ökologische Auswirkungen, Klimaschutzauswirkungen, ja, nein. Wenn da ja steht, muss unten begründet werden, warum. Und da kann man weitergehen im Prozess und kann das versuchen zu ändern. Also Änderungsanträge, äh, gemeinsame Geschichten, die man da macht. Das Gleiche habe ich in der Stadt als Ratsherr beantragt. Da kämpfe ich auch seit einigen Monaten drum. Da gab es äh, einiges an, an Gegenanträgen, einiges an, ähm, an Änderungsanträgen von allen anderen Gruppen inzwischen. Und dann hat die Ampelkoalition, also das Ampelbündnis, einen Antrag gestellt, der das Ganze nochmal verbessert hat. Also das sind wir mitten im Prozess, Es ist noch nicht zu Ende, das kommt jetzt im November. Und dann werden wir sehen, wie wir damit weiterkommen. Ich will damit sagen, ich mache keine Versprechungen, die ich nicht halten kann. Als Oberbürgermeister kann ich diesen Prozess dann vielleicht forcieren noch aber ich bin jetzt schon dabei. Also das ist meine tägliche Arbeit. Ja, sehr schön. Und was auch immer interessant ist und viele Menschen halt auch fragen lässt, wie soll es weitergehen mit der Obdachlosigkeit im Also Es gibt mehrere tausend registrierte Obdachlose, dann sagt man, es gibt noch doppelt so viele, die nicht registriert sind. Und äh, gerade ging, den Fall, ging der Fall einer Wohnungslosen durch die Presse, ähm, die Probleme mit ihrem sogenannten Mittelhof hatte. Wie wollen Sie diese Tatsachen angehen und äh, lösen? Also als allererstes, äh, Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit sind zwei Stufen der gleichen Geschichte. Wir haben zurzeit an obdachlosen Menschen ca. 8000 in der Stadt. Warum ich auf diese Zahl komme? 8.000 Offizielle. Die Diakonie in Hannover ist zuständig für Menschen, die auf der Straße leben oder keine Wohnung haben. Das heißt, bei der Diakonie bekommen diese Menschen eine Wohnadresse, eine Offizielle, eine Anmeldeadresse. Weil wenn jemand wohnungslos ist, kann er sich ja nicht anmelden. Wo soll er das denn tun? Das heißt, das macht die Diakonie. Und wenn man dann eine Meldeadresse hat, kann man weitergehen mit Anträgen beim Sozialamt, bei den verschiedenen Stellen. Hat man die nicht, ist, ist man, steckt man fest, dann passiert ja nichts. Und die haben zurzeit eine Zahl von ca. 8000 Menschen in, bei sich registriert, also sind da angemeldet. Deswegen kann man in etwa sagen, wie viele Menschen tatsächlich keine Möglichkeit haben, zumindest sich woanders anzumelden. So, das Zweite ist dann Wohnungslosigkeit. Es gibt unendlich viel versteckte Wohnungslosigkeit in Hamburg. Also Leute, die also zum Beispiel Trennungsleichen sind, wenn ich das so nennen kann. Also ausgezogen sind, die Familie verlassen haben, nicht wissen, was sie machen und die dann halt äh, rumwohnen, wie man so schön sagt. Also die wohnen mal beim Freund, mal bei der Familie, mal so. Aber sie sind im Grunde wohnungslos, Die haben keine eigene Wohnung, der einzige Seite. Dann das andere ist tatsächlich Obdachlosigkeit. Menschen, die auf der Straße wohnen, davon haben wir ca. 3000 Europa. die tatsächlich jede Nacht auf der Straße schlafen. Wir haben davon ca. 1000, wird geschätzt, Frauen, das ist ein bisschen schwer abzuschätzen, weil die nicht so offen in Erscheinung treten. Es gibt zwei Beratungsstellen Beratungsstellenanhofer, die sich um die weiblichen Obdachlosen kümmern, was viel zu wenig ist, weil die können wirklich nur auch wieder Feuerwehr spielen, also Frauen, die in der einen unter Bäumen schlafen, unter der Hochstraße sind allein 300 hinten in der Liste. Sie kommen dann morgens in die Beratungsstelle, kriegen dann Kaffee, können frühstücken, können sich waschen. Da gibt es auch so ein paar Nebenräume im Bett, wo sie sich danach noch mal hinlaufen können, eine Stunde oder zwei. Weil gerade für Frauen ist Obdachlosigkeit halt ja mehr als keine Wohnung haben, sondern es ist eine gute Bedrohung. Also die Frauen werden überfallen, es gibt viele Vergewaltigungen, die auch nicht angezeigt werden zum Teil. Das ist freiwillig. Und das sind Situationen, die wir haben zurzeit, die wir schnellstens beenden müssen. Dazu habe ich mehrere Sachen vor. Als allererstes müssen die Obdachlosenheime 24-7 aufwarten. Jetzt ist es zurzeit so, dass die Menschen morgens um sieben rausgeschmissen werden und die dürfen dann abends um sieben wiederkommen. Das geht nicht. Man kann auch tagsüber erfrieren im Winter, wenn es Minusgrade hat. Nur mal so. Wir haben im letzten Jahr vier Menschen gehabt, die in Hannover erfroren sind auf der Straße. Das darf nicht sein. Für die Leute, die auf der Straße sind, schlafen müssen, müssen wir schnellstens Initiativen eingreifen. Und da reichen die Obdachlosen Asyl nicht und auch nicht irgendwelche Was wir machen müssen, und was ich vorhabe, ist mobile Raumeinheiten einkaufen und zwar so schnell wie möglich. Also sogenannte Wohncontainer. Was wir an den Schulen hier überall haben, für die Zeit der Sanierung von Schulgebäuden, werden, werden diese mobilen Raumeinheiten zusammengestellt, also dafür meine ich Container sagen. Und in diesen Containern finden dann die ganz normalen Klassen statt, also die, die, die Schule. Und die sind isoliert, da ist eine Heizung drin, es gibt sanitäre Anlagen. Diese gleichen Container, die gleichen mobilen Raumeinheiten, können wir besorgen. Wir können sie an öffentlichen Plätzen aufstellen. In Hannover an Parkplätzen, an, an leeren Brachflächen der Stadt. Und können kleine Containerdörfer entstehen lassen. Woanders nennt man das Trailerparks. Das ist ein Wort, das mag ich auch nicht gerne verwenden, aber es ist, das entspricht so in etwa dem, was man da machen kann. Sie kennen vielleicht alle den, äh, das Platzprojekt in der Vösserstraße. Startups und kleine äh, kleine Initiativen halt Dinge tun in Container, die sind auch gestapelt übereinander. Wenn sowas gibt für Kultur, für Entwicklung, für Stadtentwicklung umso mehr, können wir solche Containerdörfer zum Wohnen für die Ärmsten schaffen. Das, ist, das geht schnell, das kann man unmittelbar machen. Und da kann man auch äh, Kontrollinstanzen hinsetzen, ein Container für den Hausmeister, wenn es ein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das Gute ist, die sind sozialarbeiterisch, sehr gut zu erreichen also man weiß, wo die Menschen sind, man kann da hingehen. Aufsuchende Sozialarbeit wird viel einfacher als bei Menschen, die irgendwo in der Stadt versteckt, äh, in irgendwelchen Gassen liegen. Das ist das allererste. Das kann man natürlich sagen, man kann es begrenzen auf drei Jahre oder sowas, weil da muss eine Fluktuation auch da sein. Und innerhalb von drei Jahren sollte ein Mensch dann auch wieder äh, eine Wohnung haben oder irgendwo unter sein. Also da gibt es jetzt akut wirklich Handlungsbedarf und das möchte ich gern vor dem Winter noch hinkriegen. Und wenn das nicht reicht und wenn ich zu viel Widerstand habe im Rat, habe ich auch schon versprochen, und das werde ich auch halten, mal das Rathaus auf. Ist mir egal, sobald es Minusgrade hat, ist das Rathaus komplett auf und dann sollen die Menschen, die es nötig haben, im Rathaus kämpfen. So. Und dann wird das ziemlich schnell gehen, dass es Lösungsmöglichkeiten gibt, sobald die Ratsleute äh, vor allen Dingen die Mitglieder der Ampel dann über Menschen steigen müssen, wenn sie dort in den Saal gehen oder auch die Besucher, ist dann glaube ich die Motivation, äh, Initiative zu ergreifen, viel größer als sie jetzt ist. Tja, damit sind wir im Rathaus, das soll transparenter werden. Da gab es schon mal Versuche von Seiten der Piratenpartei, so eine Informationsfreiheitssatzung einzuführen. Nachdem das auf der Landesebene dann gescheitert ist, möchten Sie etwas entsprechendes umsetzen oder wie soll denn ein transparentes Rathaus aussehen? Ja, also transparentes Rathaus bedeutet ja einfach, dass jeder Bürger der Stadt jederzeit alle Abläufe hm. im Rathaus online oder auch offline beobachten kann, kommentieren und auch wenn es sein muss, mitarbeiten mit bestimmten Rathaus. So, deswegen transparent und alles andere ist irgendwie. Das kann man natürlich mittels äh, einer Informationsfreiheitssatzung, wenn man das so nennen kann, machen. Das heißt, es muss ja ein Beschluss her dafür, dass bestimmte Vorgänge eben einsehbar sind für alle. Ausgenommen natürlich datenschutzrelevante äh, Sachen von einzelnen Bürgern oder, also sie möchten auch nicht, wenn sie einen Bauantrag stellen, dass der dann öffentlich im Netz steht oder so. Also, aber Grundabläufe müssen sichtbar sein. Und es ist zurzeit so, dass wir einen ziemlich guten Stand haben bei der Digitalisierungsbeauftragte der Landeshauptstadt. Äh, auch ein, ein relativer Freund von Transparenz ist und Strukturen schaffen möchte, äh, wie Bürger auch Einblick kriegen in das, was die Verwaltung tut. Und da muss man natürlich die, wiederum äh, die Vertreter der Ampel, genauso wie äh, Experten dazu holen, auch Verwaltung und die Digitalisierungsbeauftragten und an am runden Tisch klären, und zwar dauerhaft klären, wie man sowas in die Gänge bringen kann, ohne dass man dabei halt eben Datenschutzbelange hat. Berührt. Und das ist auch eins der Dinge, die ich auf jeden Fall vorhabe. Also es gibt einen runden Tisch Wohnen, wenn ich Oberbürgermeister bin, als allererstes. So. Das zweite ist ein runder Tisch Bildung, die ich auch ganz wichtig finde. Und eben einen runden Tisch Digitalisierung und Informationsfreiheit. Also ich glaube, dass man die beiden Sachen nicht mehr trennen kann. Einfach. Und, und da muss man wirklich auch wieder gucken mit externen Beratern, auch aus anderen Städten, wo das schon längst passiert ist, wie das eingeführt worden ist. Und wie die Statistiken sind, die Zugriffszahlen und so weiter, und dann kann man sowas in die Dinge bringen. Es gibt aber auch im Rat zurzeit äh, kaum Widerstand dagegen. Also so langsam äh, sind auch die, die anderen Ratsleute so in, in der Richtung äh, engagiert, dass sie sagen, ja auch inzwischen die Idee mit dem Livestreaming einer Ratssitzung ist auch jetzt nicht mehr so absurd wie es vor paar Jahren. Also ich glaube, in der Richtung kommen wir weiter. Ja, das geht ja schon sehr stark in die Richtung Bürgerbeteiligung, da sagt ja Hannover sowieso, da ist auf einem guten Weg, also Hannover 2030 beispielsweise oder was die Anwaltsplanung im Wasserstadtgelände war, Wo Sie, See ließe sich das noch mehr erweitern. Als Oberbürgermeister hat man einen gewissen Einfluss auf die Struktur von Ausschüssen. Und Gemeinsam mit, äh, mit den Ratsleuten, gemeinsam äh, mit den Ausschussvorsitzenden und der Politik kann man sich Dinge erarbeiten. Und ganz konkret ist es so, dass ich Vorsitzender des Schulausschusses der Landeshauptstadt bin. Das ist ein Ausschuss besonderen Rechts. Das heißt, in diesem Ausschuss sind zwei Vertreter der Schülerschaft der Stadt, zwei Vertreter der Elternschaft und zwei Vertreter der Lehrerschaft. Da gibt es den Jugendhilfeausschuss, wo es auch Vertreter der Jugendlichen gibt und so weiter. Ähm, die anderen Ausschüsse haben alle keine Bürgervertreter in dem Sinn, die stimmberechtigt sind. Es gibt beratende Mitglieder, also sogenannte Bürgerexperten, aber die haben kein Stimmrecht. Und das könnte man tatsächlich ändern, weil Bürgerbeteiligung auf allen Ebenen wichtig ist. Und man könnte alle Ausschüsse dazu bringen, dass wir äh, die entsprechenden... Vertreter, gerade der Jugendlichen, da drin haben. Also das geht dann schon wieder in die Beteiligung von jungen Menschen, die von vornherein reinwachsen in so ein demokratisches System. Also ich möchte in jedem Ausschuss, sei es Bau, Bau ist auch ein Thema, das alle Bürger angeht, und zwar sehr, bis hin zu Verkehr und sonstigen Sachen, ähm, ist auch Bau, äh, halt äh, Bürgervertreter haben, die auch stimmberechtigt sind. Ich glaube, das ist ein Schritt, den man machen kann, ganz konkret, womit man eine Verwaltung innerhalb der nächsten Jahre so ein bisschen umgestalten kann. Also, das ist für mich so ein konkretes Thema von Bürgerbeteiligung. Dann das Zweite, was ich ja schon erwähnt hatte: die runden Tische, themenbezogene runde Tische, wie, wie eben Bildung, Wohnen und so weiter. Da soll jeweils ein oder zwei Bürgervertreter auch rein. Wenn möglich mit Expertenwissen natürlich, weil, aber einfach Bürger, die auch mitarbeiten möchten. Finde ich ganz, ganz wichtig, dafür, damit wir auch dieses Wissen und äh, die Sicht der Menschen aus der Stadt damit haben. Ja, Schülerbildung, das wurde eben schon angesprochen. Dann kommt als nächstes natürlich in der Folge das Thema Schulsanierung. Da gibt es, glaube ich, nach wie vor ein kleines Manko in der Stadt. Es wird zwar Geld in Schultoilettenprogramme gesteckt und äh, man will auch sowas für Digitalisierung machen. Das hat auch da ein paar Millionen Locker gemacht. Aber reicht das eigentlich? Nein. Wie gesagt, wir hatten die letzten äh, zehn, zwölf Jahre das Problem, dass es erstmal so aussah, als würden die Schülerzahlen sinken. So wie mit der Bevölkerung generell. Wir haben Bevölkerungsrückgang 2012, 13 machen. Und die, der, Zu, der Zuwachs, die Zunahme der Bevölkerung hat die Verwaltung auf kalten Fuß erwischt, weil je weniger Leute, desto weniger Bedarf und dann konnte er konsolidiert werden. Dementsprechend wurden dann auch Gelder gestrichen. Es wurde eingespart, wo es ging und das hat sich natürlich nachher gerecht, weil die Verwaltung genauso wie die Politik nicht mitbekommen hat rechtzeitig, dass wir einen massiven Bevölkerungszuwachs erwarten. Und das hat also zum Teil mit Zuwanderung zu tun. Und wenn ich Zuwanderung sage, meine ich damit nicht Geflüchtete oder Menschen aus dem Süden, sondern die einfache, pure Landflucht. Dadurch, dass äh, unsere Landgegenden immer mehr ausgedünnt werden, im Bildungsbereich, äh, im Verkehrsbereich und in vielen anderen äh, Bereichen, sind dann ganz, ganz viele Leute einfach nach und nach in die Stadt gezogen und das ist nach wie vor der Fall. Und das ist unser Hauptzuwachs tatsächlich, den wir haben. Dazu kommen geburtenstarke Jahrgänge. Und zwar so extrem, dass wir tatsächlich fürs nächste Jahr, fürs, für den Sommer, 200 Schulplätze zu wenig haben. Also wir haben wirklich 200 Schulplätze, die 200 Kinder, die nicht zur Schule gehen können, wenn das so ist, wie es im Moment ist, wenn da keine Lösung gefunden wird. Zurzeit wird da wieder spekuliert auf, auf mobile Raumeinheiten. Es wird also wieder mit Containern gearbeitet, Vorübergehend, bis die Schulen neue Anbauten haben beziehungsweise neue Schulgebäude. Und das kann so nicht sein. Also da muss man reagieren drauf und da muss man vor allen Dingen früher reagieren und gucken, wie man das äh, anders strukturiert. Das heißt, wir müssen bauen. Dazu kam noch äh, der Wechsel zu G9. Wir haben den Wechsel von G8 zu G9 gehabt. Das heißt, jede Schule hat einen Zug mehr. Stellen Sie sich mal vor, jede Schule hat drei Klassen, vier Klassen, fünf Klassen mehr, je nachdem wie viele Züge in der Schule sind. Das sind natürlich jeweils 100, 150, Kinder dazu. Und da braucht man Platz für und die Schulen sind vorher aus allen geplatzt. sind geplatzt. Es waren auch keine Räumlichkeiten da, die den ganzen Rechnung getragen hätten. Dazu die Inklusion, die ja nochmal zusätzliche Räume erfordert, das heißt Differenzierungsräume, wo sich Sozialpädagogen oder auch Lehrer zurückziehen können mit einzelnen Kindern, um die zu betreuen, ist ja nochmal zusätzlicher Raumbedarf auch vorgegeben. Das heißt, wir haben, wir haben unendlich großen Raumbedarf in Schulen. Das Einzige ist, jetzt Geld in die Hand nehmen. Eine effektive Verwaltung aufbauen, eine effektive Bauverwaltung aufbauen und Schulen bauen, so schnell wie es geht. Die sanitären Anlagen, da haben wir ja ein Konzept von 25 Millionen, äh, kommt nicht in die Rufe. Wir haben gerade mal zwei Klos, Schulklos in Hannover saniert, so mehr oder weniger, ne? erstmal Zwei von all den. Also es hängt, steht und fällt alles mit der Bauplanung und dementsprechend mit dem Bauamt. Da sind wir wieder am Ende angegangen. Bodemann und das Bauamt. Da müssen wir ganz, ganz massiv Wert drauf legen, weil sonst wird aus allen anderen öffentlichen Strukturen nichts Tja, Damit hat sich der Kreis jetzt quasi fast geschlossen, aber wir sind ja noch hier auf dem Wasser. Sie sind Kapitän. Mit dem Wasser haben Sie auch etwas vor. Ja, ich glaube, dass wir in Hannover unglaublich viele ungenutzte Wasserflächen haben. Einer der Reichtümer Hannovers und Umgebung sind alte Stichkanäle, Flüsse, Seitenkanäle, Seitenarme, die ja, gemütlich vor sich hingammeln, also versanden nach und nach mhm. und ich bin der Meinung, dass man diese ganzen Bereiche nutzen kann, mhm. also im Zuge der Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 können wir Hannover zur Hansestadt machen, wir sind es ja schon wieder offiziell, aber warum nicht äh, Flächen schaffen für Hausboote gemeinsam mit der unteren und oberen Wasserbehörde und mit den Wasser- und Schifffahrtsämtern Strukturen schaffen, dass Stege gebaut werden Wasser und Strom und Abwässer gelegt werden, also die Kanalisation angeschlossen wird wo sich dann Leute mit Wohnbooten, Ausbooten, wie auch immer, hinlegen können und Wohnen auf dem Wasser ermöglicht wird. Und ich glaube, das ist ein Teil, wenn wir das anfangen, so wie es in Holland ist, in Belgien, in vielen anderen Ländern, in Frankreich auch, haben wir auf der einen Seite sehr viel mehr Wohnfläche, zweitens haben wir eine Kulturentwicklung in der Stadt, die die Stadt, glaube ich, sehr viel attraktiver macht, als es jetzt ist. Weil es auch in anderen Ländern so, die Promenaden, an denen Wohnschiffe liegen. Teilweise mit Gärten obendrauf, mit alternativen Energieversorgungen, wo man auch wieder ein bisschen experimentieren und spielen kann mit. Das sind immer so Ecken geworden, wo sich dann auch so Kleingastronomie angesiedelt hat, die tatsächlich für eine Stadt ganz als neue Zentren geworden sind, also lebenswert. Und damit hat sich so ein bisschen die Stadtkultur dann auch entwickelt. Ich glaube, dass wir in Hannover alle Voraussetzungen dafür haben. Dazu die Fahrradstadt Hannover, die Fahrradwege an den Kanälen entlang, wo dann auch wieder Kommunikation ist und Möglichkeiten, dass man sich mal hinsetzt irgendwo. Dazu unsere äh, Solarfahrradwege, die wir ja äh, in Linden beantragt haben, mein Bezirksrat, Herr das jetzt getestet wird, einige Kilometer. Solarradwege sind äh, Fahrradwege mit einer Auflage, die äh, die Strom erzeugt durch äh, Einstrahlung von Sonnenlicht bzw. einfach Photovoltaische Eigenschaften und der Strom wird angeschlossen ans öffentliche Netz oder man kann einfach Säulen daneben packen, wo man dann E-Räder mit aufladen kann und ich glaube, dass das ein Modell ist, das sich durchsetzen wird, glauben wir und werden wir auch forcieren und das in Kombination mit Radwegen entlang der Kanäle mit, mit diesen neuen Zentren am Wasser glaube ich kann Hannover stadtentwicklungstechnisch und kulturell weiterbringen und das deswegen bin ich da sehr erpicht drauf ja. Das war alles sehr interessant und klingt auch sehr ambitioniert. Und ich fand das eine oder andere tatsächlich auch immer noch überraschend. Damit bin ich mit meinen Fragen durch, aber vielleicht haben Sie ja welche, die Sie jetzt noch entweder zu den Themen, die schon besprochen wurden, oder ganz andere Themen äh, betreffen, dann noch stellen möchten. Ja, wie ist denn das mit diesen Krediten eigentlich? es die meine meine Kredite keine sein, ne? Also, wir haben äh, ein Konzept entwickelt, das äh, sich Ö ÖP nennt, also öffentlich-öffentliche Partnerschaft. Das heißt, wir arbeiten mit Töchtern und, äh, und äh, parallel äh, Kommunen zusammen, also eine Sparkasse, die eine hundertprozentige Tochter der Stadt ist. Und, äh, und ähnlichen Instituten, ähm, um die Kredite gemeinsam zu stellen. Ja, also das ist die Idee. Also das nicht auf dem freien Markt ja, genau. nur in ÖPP projekten aufzulegen, ja, weil sonst hat man äh, den Einfluss nachher der, der Konzerne oder der entsprechenden Konsortien auf das, was die Stadt macht, sondern wir versuchen das mit öffentlich-öffentlichen öffentlichen Partnerschaften Also ÖPP hat sich nicht bewährt in Hannover. Es werden zwar einige Schulen gebaut, die äh, die Finanzierungsform haben, aber es hat, also wie man Miesburabat zum Beispiel sieht, meistens die Katastrophen geändert. Das wollen wir nicht. Die öffentliche Hand soll die Kontrolle über Daseinsvorsorge behalten. Daseinsvorsorge bei uns ist Schule, Bildung, Gesundheit, Transport und so weiter und so weiter. Ja, dann vielleicht von mir noch was, wenn es keine direkten Fragen mehr gibt. Oder? Nein, die grundsätzlichste Frage ist ja wohl, wie man mit dem jahrzehnte alten Filz der, der Restmengepartei in Hannover klarkommt. Das ist eine sehr gute Frage natürlich, ich habe schon drauf gewartet. Ich bilde mir, ich bilde mir nicht ein, als Oberbürgermeister der Piratenpartei mit einer rot-grünen Mehrheit im Rat, plötzlich alles umschmeißen zu können, was die in 35 respektive 70 Jahren äh, eingeführt haben an Strukturen. Sämtlich der mittlere und obere Beamtenapparat ist parteibuchbedingt, äh, das wissen wir alle. Und, ja, absolut. Und, äh, ich bin der Meinung, dass dieser Film aufgelöst werden muss, so schnell wie möglich zum Wohl der Stadt, damit wir wieder äh, Kapazitäten und Fähigkeiten vor Parteibücher liegen. Und man kann damit anfangen, bei der Kandidatensuche für die, äh, für die Dezernenten äh, zu versuchen, eben Menschen, Quereinsteiger aus, äh, aus der freien Wirtschaft oder aus, den, äh, oder aus den Verbänden, je nachdem, also Menschen, die wirklich, wo man wirklich nur aufs Expertenwissen und die Erfahrung wert legt, anstelle des Parteitums Ich glaube, wenn man da anfängt mit, also den Fisch von oben anschnippelt sozusagen, äh, kann man das mit der Zeit, das wird viele Jahre dauern, aber auch so ein bisschen weiterbringen. Mhm. Also, dass Menschen tatsächlich ausschließlich nach, ihrer, nach ihren Fähigkeiten und, äh, und Talenten ausgesucht werden. Weil <lacht> ich glaube auch, dass ein Dezernent, der, der es gewohnt ist, in dem Bereich zu arbeiten und nicht auf Parteibücher zu gucken, äh, andere Kriterien anliegt bei der Auswahl seiner Mitarbeiter. Sonst, es wird sehr lange dauern, bis wir da raus sind. Ich glaube, vor die äh, gute rote oder grüne Mehrheit, die wir zurzeit haben, nicht mächtigen Deckzettel kriegt bei der nächsten Wahl, also glaube ich nicht dran, dass das auch für den Oberbürgermeister einfach sein wird, damit umzugehen. Mhm. Mir ist klar, dass ich als Oberbürgermeister gegen Wände laufen werde, dass ich in vieler Hinsicht blockiert werde, deswegen auch die runden Tische überall und immer. Man muss einfach verhandeln und so lange reden und beschließen, dass man halt gemeinsam eine Lösung bekommt. Mhm. Ja, so. Im, Rat, im Zuge der Rathausaffäre geht es ja um Geld. Ne? Und wir haben ja jetzt ein Verwaltungsgerichtwort gehört, aber Freund Herbert, muss da wohl ein bisschen was bezahlen. Jetzt ist natürlich die Frage, es wurde ja auch verteidigt, die Zulagen sind die ganz normalen Stadtgeschäfte. Ja. Wie, wie seht ihr denn das? denn den, ne? den, Da geht es ja wirklich um Arbeitnehmer. Einkünfte von Leuten, die so ein ja. ja. Aber es ist ja eine Frage, ne? Ja, es ist eine Entscheidung. Und Gesicht Sicht ist mir ein ganz einfach. Das ist ein Haustarifvertrag. Mhm. Der wurde soweit auch als gültig anerkannt. Den gibt es in vielen anderen Städten. Ich sehe keinen Grund, das zu ändern. Mhm. Soll auch so weitergehen. Die Zulagen sind rechtmäßig. Mhm. Und äh, ich glaube, dass die Stadtbediensteten alle eine ziemlich gute Arbeit machen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie, wie schwach besetzt die meisten Dezernaten inzwischen sind. Wir haben viele Krankenstände, weil die Leute es aber nicht mehr geschafft haben. Und die, die dann übrig bleiben, die C sind, die machen wirklich unglaublich gute Arbeit, aber sind halt überlastet. Deswegen habe ich ja vorher gesagt, wir brauchen dringend neue Stellen. Ja, aber, aber die Tarifverträge aus meiner Sicht ja. sind rechtmäßig und ich würde Aber ja, die gelten ja nicht für die zwei. Monate. Nee. eben. Nein. Dann würde ich sagen, wenn euch nichts mehr einfällt, gehen wir zum kulinarischen Teil des Ja, ich wollte noch so ein, zwei Sachen, die eigentlich eh auch im Programm stehen, loswerden. Dann, dann gibt es kuchen und Kaffee. Ähm, Akut, ich will die Plastikflaschen aus der Stadt haben. Ich möchte nur noch in der Landeshauptstadt Hannover recycelbare Materialien. Ganz erklärt. Das ist auch ein Projekt, das ich angeben werde. Dann haben wir äh, Unterstützung und Wertschätzung der LGBTQ Community, die will ich auch verstärken. Ich möchte den, äh, den Christopher Street Day Marsch anführen. Hat noch kein Oberbürgermeister bis jetzt gemacht. Ich mache das zur Chefsache und ich marsch hier vorher. So. Ah ja. Das ja viel ja. Dann Bürgerradio. Das gutes Bürgerradio und Bürgerfernsehen möchte ich stärken, da möchte ich Stellen einrichten, die äh, Menschen, die interessiert sind an Bürgerfunk und Bürgerradio, die Mitarbeit äh, nicht nur gestattet, sondern auch ähm, über, über, über die Medien ausbreitet. Das heißt, ich möchte in Schulen gehen jeweils und möchte gucken, dass wir Jugendliche gewinnen für Bürgerfunk. Einfach um das auf eine ganz breite Basis zu stellen, in vielen Bereichen. Das ist mir auch ganz herzlich. Was hatten wir noch? Kampf gegen Recht, gegen Diskriminierung. Äh, die Diskriminierungsstellen, die wir haben, die funktionieren zwar, aber sind ziemlich zahnlos. Die möchte ich besser ausstatten, personell und finanziell, Und mehr Anlaufstellen schaffen für jede Art von Diskriminierung. Sei es Antisemitismus, sei es Alts Ausländerfeindlichkeit, das ist ganz egal. Aber so, dass sie zugänglich sind. Letztes vielleicht, das hier drüber, ist, was mir ganz wichtig ist, wir haben ja ein Bildungsbüro in der Stadt. Dieses Bildungsbüro ist zurzeit relativ unterbesetzt, beziehungsweise hat auch nicht sehr viele Aufgaben. Ich möchte ein Bildungsbüro irgendwo in der Stadt haben, mit einem Büro, das tatsächlich ein Büro ist und einer Glasfläche, wo man reingehen kann, das nicht nur für die Verteilung von Schulplätzen zuständig ist, für Eltern, die da, da reingehen können, sondern auch für internationalen Austausch. Wir haben sowas nicht. Jede Schule macht ihr eigenes Programm so, also mit, mit Schulaustausch irgendwohin hin und Schüleraustausch, manche Schulen gar nicht, manche ein bisschen mehr, die haben eigene Beziehungen da, aber die, das Bürgerbüro soll eine Stelle werden, wo sämtliche Austauschgeschichten weltweit zusammenlaufen. Dass Eltern da hingehen können und sagen, ich möchte, dass mein Kind ein halbes Jahr in die USA geht, was habt ihr da? Und dann muss Beratung da sein. Was gibt es für Möglichkeiten, kostengünstig zu arbeiten? Wo gibt es Unterstützungen? Äh, welche Organisationen gibt es, mit denen man zusammenarbeiten kann? Und so weiter. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, Hannover muss sich vernetzen. Wir sind eine internationale Stadt, sollen es auch immer mehr werden und äh, in die Richtung müssen wir einfach arbeiten. Und ich glaube, dass das ein Punkt sein kann, mit dem wir halt äh, auch dann vorwärts machen. Ja, also erstmal gut hier. Wahrscheinloser Nahverkehr hatten wir hatten schon erwähnt. Hatten ja. wir noch nicht, Ja. Lösung ist gut. mehr eine Regionsache. Ja, aber kann man ja auch pushen. Okay, dann lassen wir das jetzt. Erstmal gibt es jetzt Kuchen und Kaffee. Viel Spaß. Ja, Dank. Ja, dann herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und weiteres im Zweiergespräch. Danke.